Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir haben letztes Mal aufgehört hier, ziemlich genau einen Meter rechts davon. Äh, ich bin nicht ins Ubisoft-Menü gekommen, das gibt es im Startmenü nicht. Ist eigentlich auch nicht so extrem wichtig, wenn nur Crew cool gewesen, gerade da zu sein. So, die billigen Porträts kann ich direkt mitnehmen. Den Rest muss ich später irgendwann machen. Und jetzt muss ich einen von vier Startpunkten suchen. Ich dachte, eines kommt bei der Kirche oben. Naja, ah da. Ja, also es beide vergleichen. Ich... Ah, oh, ich hasse es ich zu navigieren. Da. Das klippt sich immer in solchen Sachen fest. Und es gibt so viele Sachen auf dieser Map. Leider. Also ist eigentlich cool, dass sie lebendig ist, aber naja. ich raub euch alle aus? Du. Salve Zio Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Machen wir doch. Aber müssen wir alle vier holen, deswegen vier hin. Attentatsziele. Äh, vier Start. Mission. Punkte. So, ja. Startpunkte. Das kann natürlich sein. Das ging ja verdammt schnell, ehrlich gesagt. Ah, ich muss rechts, sorry. Da müsste eigentlich genau über mir sein, ne? Von San Hört meine ihr müsst Buße tun. Ich sehe die Bogenschützen. Ich hoffe, die sehen mich nicht so schnell. Habt ihr euch den Zorn eines Kann ich nicht? Oh, ich hoffe. Oh, ich hasse den Typ jetzt schon. Ein paar Idioten und die sagen: Ja, ihr seid schuld, dass dieser Idiot tot ist. Und ich sollte nicht froh sein. Egal. Kannst du bitte deine Scheiße aufziehen? mir, meine Kinder! Damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können! Merkt auf, ihr Himmel! Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund! Dir zeige ich Respekt! Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele. Nun endlich ruhen. Requiescat in Pace. So. Ja, wir müssen wirklich alle vier Attentatsziele direkt holen. Hui. ich dachte, es gibt mehr als einen Startpunkt, aber das wäre nicht Assassin's Creed-like gewesen. So ein bisschen sehr einfach gemacht, oder nicht? Also klar, es gibt viele Typen, die wir töten müssen. Deswegen kann man nicht zehn Jahre lang hinauszögern, aber. Sollten die nicht voneinander mitbekommen, wenn jemand stirbt? Also eigentlich soll es doch mega auffällig sein, so nach einem zweiten spätestens. wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Weil ich cool bin. Ich habe andere Möglichkeiten. Ich bin der Held. Äh, komm raus zum Spielen. Ja. Oh nein. Ihr werdet bald zu Kreuze kriechen, denn schlägt er unbarmherzig zu, wird's bald nach Paragraph. Beste Möglichkeit, dass sie still sind, Entschuldigung. Ähm. Ah, guck mal, das ist so ein grünlicher Schleier drüber. Interessant. Also, hier muss er irgendwo sein. Jetzt muss ich den halt auch mal noch finden, ne? Ah, ich bin außerhalb der Range. Halt's Maul. Oder die Flut. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Ach, da ist er ja. Oh, das, ja. Alles wird gut. Oder wird komplett blind. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Und jetzt muss ich weg. Die reden von ja, dass wir Spaß machen, wenn sie so kacke sind. Ich raub dich aus, Kollege, wie jeden anderen deiner Berufsbarbys. Jetzt muss ich raus aus der Stadt, glaube ich. So. oh, jetzt habe ich Geld bekommen. Da ah, ist Ah, leck mich! Seht es viele? Sieht nicht so aus. Nein. Die Schnellere Waffen. Kann das dieselben machen, wenn ich vorhin entkommen bin? Weil ich dachte, die bleiben nur in dem Radius und danach nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie meinen Verdacht loswerde irgendwann. Okay, meine Kiste hat schon zweimal 20 Minuten gemacht. Ist gut. Hier hole ich zuerst diesen Aussichtspunkt. Das wäre noch ganz wichtig, dass ich da sehe, was abgeht überhaupt. Kein Pferd, keine Pferde, scheiße. Dann laufen wir halt durch eine Plantage. Oh, das war schick, ne? Schöne junge Bäume hier, alle schön aufgestellt. Ich weiß absolut nicht, was uns hier erwartet noch. Ich habe nicht mal viel weiter gespielt. Glaube ich. Ich könnte nachgucken in den Erfolgen. Ich glaube Sequenz 6 ist fertig dann. Aber hier ist auf jeden Fall mal der Aussichtspunkt da oben. Ich probiere gerade irgendwie. So. Ganz komisch zu halten, dass ich da meine Kamera noch bewegen kann. Ja, diese Spitze rechts da, das ist der Aussichtspunkt, genau. Oh. Das Problem ist, ich weiß sonst nicht mehr, wo die Orte sind, weil ich kann danach immer noch gucken, äh, wo rote Augen sind, aber dafür müsste ich dann wissen, wo das Gebiet ist. Das wird in Venedig dann der Fall sein, das werdet ihr dann sehen. Das ist nicht so lustig, wie es klingt. Ich glaube, da drüben habe ich gerade Partikel gesehen. Märtyrer Zar Nikolaus II. von Russland. Irgendwo da. Ach, der Stab ist ein Innensplitter, aber den kann man nur da unten anklicken. Schon da von Frankreich. Das Schwert? Das wusste ich. Ohne den Staat war der Er konnte seine Uhr nicht mehr kontrollieren. REVOLUTION! REVOLUTION! Das wird's einfacher. Dass schon Dark verbrannt ist, wusste ich. Das ist heavy. So, wie sieht es bis jetzt aus? Ganz schick. Cool. Sorry, das ist... ja, cool. Irgendwie. Ich habe das Video noch nie ganz gesehen, weil ich es nicht gesammelt habe bis jetzt. es sehr halt cool, wenn man aufs Kreuz hocken könnte oder so. Einfach für die Cinematics, aber naja. Das auf dem Holzding ist auch ganz schick. Und jetzt geht es zum Auftrag. Ich schaue mal kurz, ob die Schätze gerade so offen hier rumstehen. Jawohl. Das war alles, was ich wissen wollte. Weil die Schätze geben keinen Erfolg. Nichts, habe ich nachgeschaut. Also es gibt keinen Erfolg, wenn man viele Schätze einsammelt ein paar Schätze ein, oder alle. gibt's es einfach nicht. Also mache ich die wirklich nur, wenn ich gerade da bin. Aber ich hole die Map halt, weil wenn ich sie schon sehe, dann kann ich sie eher auch mal mitnehmen, wenn ich gerade im Gebiet bin. Und der müsste eigentlich da stehen. Ah, da unten. Na, du. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Der kommt bekannt vor, mit dem haben wir, glaube ich, schon vorhin gekämpft. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Das ist in der Abtei. Ich glaube, wir haben Rauchbomben gekriegt. Ja. Wo ist das? Ach, direkt um die Ecke, sonst hätte ich jetzt ein Pferd genommen. Rauchbäuben, Bomben betäuben und blenden Feinde. Lasst uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt dass der Herr für unsere Angelegenheit Dann werdet ihr euch wunderbar. Lass was hast du wohl Ach, leckt mich. Gotteswesterung. Cool. <lacht> okay. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jakobo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten... Römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Okay. Jetzt muss ich da irgendwie weg. Ah, die Mönche sind Soldaten. Ups. Aber wenn ich jetzt hier eine Rauchbombe droppe, dann passiert einfach gar nichts. Aber wo war das letzte? Das wäre hier oben irgendwo, oder? Aber man, da ist ein Aussichtspunkt zuerst. Wo kriege ich ein Pferd? Auf ein Pferd. Ich kann ewig laufen. Glaubt mir. Bin dran. Ich glaube, hier unten war doch mein Body. Ja, und da stand ein Pferd. Danke, Licht. Los geht's. Ja, mit dem Pferd bin ich jetzt doch ein bisschen schneller hier. Ah, ich habe hier keinen Zugriff auf mein Waffenrad. Ich wollte gerade gucken, wie viele Rauchbomben ich jetzt noch habe. Normalerweise zwei, oder? Boah, vielleicht reicht das jetzt. Ah ne, ich reite nicht am Ziel vorbei. Ich Wollte kurz sagen, ich hoffe, ich reite nicht am Ziel vorbei. Weil das so weit daneben aussieht. Aha, da ist es ja. Pferd, da. Ah, eines von vielen. Ich nehme das Weiße. Sind das Schatten? Ja, das sind die Schatten. Okay, das ist cool. Okay, in der Nähe vom, von der Mission war noch mal einer. Sogar in der Richtung. Vielleicht ignoriert sogar die Schatten, äh, die Schätze. Seht ihr mal. Nicht ganz, Jesus, danke. Das müsste dieser Hof hier sein schon. Das hier der Turm, wo ich hoch muss. Jawohl. guck mal an. Ich habe gerade übrigens neu installiert. Ich kann probieren, mal zu streamen. Ich wollte es mit Assassin's Creed jetzt einfach nicht machen. Der Schatz ist da hinten um die Ecke. Da gehe ich noch kurz hin. Schönes Pferd, aber... Ich glaube, die geben über 250, kann das sein? Ja. Yeah. Ich glaube, das ändert sich gar nicht. Ist eigentlich auch okay. <lacht> ja, nach diesem Vier block werde ich nochmal kurz nach Monte Monteregioni gehen. Monteregioni, Regioni, ich weiß nicht mehr. Äh, auf jeden Fall äh, sollten da dann 4.000 bis 6.000 Fiori rumliegen. Sorry. Und mit diesen... Dann doch irgendwie 16.000 kann ich die Stadt ein bisschen sehr viel updaten. Wir haben Erzbischof Salviati Wenn ich hier noch mal so viel kriege, was oh, ist das, Herr vorhin. Nehmt einige meiner Leute, nutzt sie um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Eure Tattoos sind anders. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Die Tattoos sind von dem vom Ersten, nein vom Zweiten, das Gesicht von dem vom Dritten. Okay, die Söldner. Halt's Maul. Diese Mauern haben hundert Jahre gestanden und werden weitere hundert Jahre stehen. auf, dass das Leben eurer Männer. Das hätte ich nicht erwartet, dass der einen instant hatte drauf. Wir boah, die Müller. Der hat nichts gemerkt. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Seid bereit, Männer. Der Assassine ist da. Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ah, kreis Da ist er, laju Ich wollte gerade sagen, die stehen jetzt einfach da draußen und machen nichts. Tesla. Ihr singt alle das gleiche Lied. Nehmt ihr ein paar machen. Sorry, musste gerade Husten. Soll ich eure getan. Das ja, ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Das können sie ja gut. Ah, dem muss ich Ihr ausweichen. Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. dem alle aus. Lasst uns die Wände mit einem Blut tut. Ist meine Verkommt Soldaten tot? So Was ist das? Wache zu mir! die kämpfen draußen die Idioten. So ein Missionsziel. Okay, ich warte. ja ich kann ihn gar nicht ab. Jetzt. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Ja, die zwei haben wir. Ciao. Macht's gut. Ciao. Okay, das ist mir egal. Infos über Jacopo. Jetzt haben wir das hier oben erledigt. Ich würde gerne die zwei Aussichtspunkte machen und normalerweise ist es bei diesem Tor hier dann auch ein Schnellreisesystem. Da steht da ja schon der Turm in der Mitte. Wobei ich muss kurz gucken, wenn ich. Ich muss gucken, wo ich hin muss überhaupt. Aber wenn ich hier eh nochmal in die Stadt muss, dann lasse ich es noch sein mit Porten. Ja, ich muss mitten in die Stadt rein, natürlich. Ja, gut, dann mache ich nur die zwei Aussichtspunkte und gehe danach in die Stadt rein. Hol das Geld später. Da mache ich nur kurz das mal, dass wir die Map ein bisschen offen haben. Weil es hilft früher oder später wahrscheinlich mehr. Und da habe ich ein Collectible gesehen. Ja, ich werde in Monte Regioni aufhören. Und also nicht jetzt, ähm, später dann irgendwann. Äh, und... Von da aus mal vielleicht Collectibles sammeln gehen oder so bis zum nächsten Mal heute Abend. Äh, wenn ich nicht aufnehme, das es während mein PC dann was rauslandert, dann... werde ich nebenbei mal vielleicht ein paar Federn sammeln gehen in Florenz und in Monte Regioni noch und so. Hatte ich nicht ein Pferd? Dann eben nicht. Ja, sind also nur 200 Meter, kann ich nicht laufen. Aber ich will euch nicht damit nerven mit diesen langweiligen Collectibles, weil spannend ist es halt wirklich nicht. Ich werde dann nur am Ende halt zeigen, was daraus entsteht, wenn man alles hat. Mehr auch nicht. Oh, ich hoffe, hier gibt es noch ein Pferd. Nichts. So, Entschuldigung. Kurz, Pferd, da. Ja, diesen einen Aussichtspunkt kriege ich halt nicht hin ohne Venedig. Ich da eine neue Technik lernen. Uh, fetter Spoiler, ich weiß. <lacht> nee, aber ähm, ich muss danach eh nochmal herkommen dann. Der würde mir fast alles lösen. Ah ne, warte mal, das ist ein Dieb, Kein. Du wirst mich nicht bekommen, Assassine. Zurück! Wache! Nicht nach! Auf ihn! Nein! Zurück! Wache! Jo ja, gut, so geht's auch. Außer dass ich jetzt wieder außerhalb der Grenzen stehe. <lacht> Ach cool. Okay, ich muss aufpassen, ich bin fast komplett verdächtig jetzt. Oh. Ja, ich werde ein paar Schatzkisten auch clearen von der Map. Wenn ich gerade dran vorbeilaufe, nehme ich eigentlich alles mit dann. Ich würde mich sicher besser um Monte Regioni noch kümmern. Logischerweise, ein bisschen vorwärts zu kommen auch. Äh, ja. Wobei, eigentlich könnte ich Modern ja auch ein Video selber machen. Weil Geld verdiene ich ja so auch schon recht viel. Da ist ein... Warte mal, das ist ein Kodex, ne? Das schwarze Kodex. Jawoll, geil! Aber ich muss unbedingt meinen Ruf loswerden zuerst. Irgendjemand da unten... Ja, das war der. Gut. Ich kämpfe kurz um die Codex-Seite, danach kläre ich meinen Ruf komplett. Mach ich. Blut Blutopfer. Ich erbringe ein Blutopfer. <lacht> Ich werde nicht allzu lang spielen heute Abend, aber ich werde noch Westworld weiter gucken. Aber solange ich YouTube-Videos habe, spiele ich Assassin's Creed. Wobei ich vielleicht zuerst das 1 fertig mache. Mal schauen. Wäre so collectible mäßig als sinnvoller. Dass ich Stück für Stück vorgehe. Auch wenn ich schon weiterspiele, dass ich die alten noch Collectible-mäßig collectible fertig mache. Ähm... Um ja, die kosten zu viel. Ich will lieber das zuerst das Geld in die Stadt investieren jetzt. Und wenn ich es dann alles in der Stadt habe, dann gehe ich Gemälde jagen Lachou, und so. Wieso also jagt er mich jetzt noch? Was? Braucht ihr die Erlaubnis eures Herrn? Oh, oh, oh. sind das, diese Doppeltürme hier? <lacht> Sorry. Ja. Irgendwo hier müsste was sein. Da in der Mitte. Ah, oh, fuck. Okay, ich drück Kreis und es passiert nichts. Leck mich. Ich weiß, dass Kreis nicht die ultimative Waffe ist, aber sie sollte besser helfen als das. Also das äh, Graben. Ja, für irgendwas hat man das ja. Gehst du da bitte rüber? Dankeschön. Da unten hat gerade irgendwas geglitzert. Äh, ich glaube, das war ein Fehler. China, so wie es so aussieht. Drei Diebstähle, vertuscht durch die Morde. Oder in Japanisch? Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sehen. Will. Head Trick, oh nein. Mahut Trick, das müsste. Mal aber. gut, nein. Sie ließen es wie einen Unfall aussehen. Hier bin ich leicht überfragt. Warte mal kurz. Assassin's Creed 2, ich habe immer AC2. <lacht> Die Glyphen, perfekt. Komplett Lösung, danke Nachkommen. Suche weiter und du wirst finden, das hatten wir schon. Hier musste ich, das war das letzte. Da. Brusthöhe des Herrn. Ah, da. Oh! Ach so. Das ist okay. Jagt. Wo, wo, wo Wenn 6 gleich 1 ist, ist es auf dem Kopf. <lacht> Sorry, kopf verdammt. Also, Grau 8 heißt Rot 3. Na, warte mal, ich kann das ausrichten. So. So ist 6 gleich 1. Genau. Hatten wir. Und 7 ist 2. Das ist H... Ich glaube, das heißt HQ hat Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F-Plan, den man... Ja, ja, Noch mehr Verschwörungen? Cool. Okay, meine Rüstung ist am Arsch langsam. Kein Wunder. Ich falle hier überall die ganze Zeit runter. Gehen wir mal nächstes Mal reparieren. Jetzt sagen wir Giacobo de Pazzi. Oh nein. Ihn finden. Wo finde ich denn den Dude? Ja, im Kolosseum. Ah, ich weiß, dass es das ein Kolosseum ist. Hier fehlt mir noch... Ich glaube, das ist dieser Aussichtspunkt, der mir das hier noch freigeben würde. Also dieses letzte Stück Weg hier. Ähm... Hier müssen Ausgänge sein, wenn ich richtig liege. Wobei, ne, hier führt kein Weg in die Stadt rein. Ist auch okay, ich muss eh kurz zu diesem Schmied Fall, um mir die Rüstung zu reparieren. Oh, warte mal. Achso, ich folge ihm. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Was geht hier vor? Sind sie zu spät? Mich haben sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Hm. Ich frage mich gerade, ob ich eine Gruppe anheuern soll. Mit eure Wunden, edler Herr, ihr habt so recht gerichtet. Hat euch mein Lied nicht gefallen? Kann es auch nicht sein, wenn er sich nicht umdreht? Nichts. Ich kann in der offenen Straße hinter ihm herlaufen, solange ich nicht auf Körperkontakt gehe. Ich hasse die Mission jetzt schon. Aber dann markiere ich mir ganz kurz mal meinen Schmied. Dio Benedica. Kann ich nicht noch? Ich dachte, ich kann unbemerkt untergehen, aber das geht nicht mehr hier. Ich mit X zu so schleichen kann. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Weiß ich auch nicht. Ey, die anderen geben wenigstens 4 Gold, Fick dich. Ja, ist gerade mehr gespannt. <lacht> oh, ich hasse die Mission. Zieht sich schon lange. Ich nehme mal kurz das noch ab, wenn ich schon hier bin. Der worden. Ja, weil ich auf dem Fass stehe. Wow. Könnt ihr ihn einfach jetzt töten. Nicht ins Gesicht. Ich brauche mein Gesicht. Hey, los! Das ist keine echte Wache! Betrüger! Wir werden angetreffen! Wir stehen los. hinter euch! Bravo! Jeder. Ihr seid Inspiration! LOL, die kämpfen nicht mal! Exzellent! Ja, die brauche ich jetzt auch nicht mehr bei der Wache. Die kämpfen eh schon. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Ah. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Hey, hallo! Hört <lacht> mal her! Voll die unauffällige Truppe hier. Ob seine Spaghetti-Wache irgendwas ausrichten kann, wenn ich angreife. Der macht gar nichts. Der kleine Zwerg da. Diebesgilde wäre vielleicht schlauer gewesen, ja. Egal, jetzt habe ich die schon. Jetzt will ich nicht nochmal 250 aus Kleidung. Der große da. Hm. Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? 20 Quatrini für den, der mir seinen Kopf bringt. na ah, hier ist ein Punkt. Ich will halt eine Schlägerei haben, dass die mich in Ruhe lassen. Aber die machen halt nix. Wartet. Ja, okay. Toll. Tada. Okay, ich muss aufhören mit diesen Typen zu spielen in dem Fall jetzt schon. Das war keine gute Idee. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Oh. Ach so, geht's natürlich auch. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Ja, ich weiß. Weil die Wachen folgen ihm eben, das ist das Problem dabei. Ich mag diese Mission halt allgemein nicht. Die Story ist eigentlich schon cool, aber diese Mission mit, ja, oh, folgt ihm zehn Jahre lang. Nee. Hey. Und ich glaube halt, ich muss da jetzt runter. Und die Wachen werden denen ja folgen, offensichtlich. Was für ein Mann. Ich hasse die Wachen. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Senior ja, Chill. Ah. Okay, jetzt gibt es etwas Interessantes. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich, ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau. nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Ah, ah, nein! Bitte... Äh, nicht. <lacht> Bitte nicht was. Ah, ah, oh. Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Worte erledigt habe, Assassine. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn! Oh je! Yeah. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha, hört euch den! Ha, hört ah. euch das nur an! Er hat! Ha. Ah. Ah. Ah. Ah, ich muss die versteckte Klinge nutzen, natürlich. Ah, ich glaube, das war schon die letzte Mission. Meine <lacht> der ist natürlich weg hier. Komm. nur bereit, wenn der gekommen ist. Seid nicht schüchtern. Ah ja, ein Heavy. Ja, die Heavys machen wirklich Probleme. Ich bin gerade mit überlegen, ob ich flüchten soll, aber ich glaube, ich muss die töten. Mal ein bisschen Helikopter hier. Ach komm ich renn weg, das ist mir zu blöd hier. hier So, jetzt kämpfen wir alle zusammen. <lacht> jetzt mal schauen, ob das was wird. Ich hasse es, gegen Heavys zu kämpfen. Jetzt, ne? Man muss so lange maschen, bis man endlich durchkommt einfach. Für nichts eigentlich. So, und ich muss auf diesen Stöni-Typen auf der Mitte kommen, zu diesem Typ kommen, nicht ja, auf diesen. Links ja falsch. Geh voran, ohne Angst und ohne Last. Requiesce, in Der hat sich jetzt schnell umentschieden, dass er alle töten und alle haben es verdient zu, so, ja Ruhe und Frieden. Das war jetzt ziemlich schnell. Oh, ich hoffe, ich komme jetzt nicht. Doch, Signal. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht aus dem Animus raus. Wollte ich gerade sagen noch, aber. Also nicht, dass ich mich nicht freue, dass die Story weitergeht, aber ich wollte halt eigentlich ins Montergioni Geld farmen. Und so. Und Federn farmen. Und keine Ahnung was. Vielleicht noch Aussichtspunkte machen und so. Na, ah, vielleicht habe ich Glück. Zwei Jahre nach dem Mord, nach den Morden. Schön. Okay, und wir dürfen jetzt zu Leonardo wahrscheinlich. Ah ne, nicht mal. Das ist ein Erinnerungsanfang. Ich gucke mir kurz mal an, wie das Templer-Versteck aussieht. Ich werde es nicht mehr machen heute. Der Palazzo di Medici hat den. Es wird echt cool, wenn man auf dieser Minimap-Anzeige hinter die Legenda... Maul auch einstellen kann, dass man da die Ja, die Dinger halt sieht, ne? Weißt du schon? Vielleicht. Äh, fuck, wie heißt es nochmal? Ach, leck mir eher diese, diese hieroglyphen Dinger. geht da heute nicht rein. Ich mache jetzt genau noch die zwei Aussichtspunkte. Komm, jawohl, danke schön. Muss ich nur rausfinden, welche Seite. Noch genau die zwei Aussichtspunkte und dann ein Transport und dann gehen wir nach Monteregioni und um die Stadt zu abzudaten. Und dann werde ich halt Federn sammeln, ich werde alle Gemälde sammeln, ich werde alle Waffen sammeln, Rüstungen sammeln. Aber zuerst den Assassin's Creed 1 anfangen, mit Flaggen noch. Ich habe ich hab ganz am Anfang in der ersten Folge gesagt, ich will das nicht machen, weil es langweilig ist auf Video. Daran halte ich fest, ich werde es auch nicht auf Video machen. Geh nicht auf den Aussichtspunkt. Äh, ich werde es nicht auf Video machen, weil es langweilig ist. Ich werde nur die Endresultate anzeigen, so die letzten Flaggen, die ich sammle und so, dass man da dieses Completion-Ding bekommt. Wobei das eben in Assassin's Creed 1 nicht mal einen Erfolg gibt und gar nichts. Ist halt richtig lame. Man weiß es halt einfach, dass man es geschafft hatte. Naja. Ja. Hier hat man halt ganz viele Sachen, die man machen kann. Wenn man die Stadt updatet, kann man Collectibles sammeln, man kann... Collectibles sammeln, ja. Doch. Geld verdienen damit. Weil die Statuen, die versteckt sind, geben Geld. Man verdient halt mehr Geld damit, ja. Mit mehr Geld kann man sich alles kaufen für Collectibles. Eigentlich ist es ein Collectible Loop. Man sammelt Geld, um Sachen zu kaufen, um Collectibles zu kaufen. <lacht> also klar, man wird auch ein bisschen stärker, aber nicht extrem dabei. So. Buongiorno. Grüezi. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? So, die Frage ist jetzt, soll ich beides in den Schmied stecken? Was brauchen wir denn noch? Ich fange mal um, also wir haben das Bordell, Minen, Kirche, Militärkaserne, kann man noch machen. Die Diebesgilde, ich mache mal die Sachen auf, damit man alles hat. Und den Brunnen. Weil dann sind die unteren Sachen erledigt, genau. Das heißt, ich muss nur noch diese paar Sachen hier machen. Dankeschön. Alles klar. Das heißt, wir sehen uns nächstes Mal ungefähr wieder hier, wenn ich viel Geld habe, viel Gemälde geholt habe und so. Dann machen wir die Stadt weiter. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich mache es fertig. Cheerio!